Du sag mal Lin, was ist du jetzt schon wieder Spannendes? Ja, ich habe sehr Interessantes entdeckt. Und zwar hast du, gewusst, dass die Universität Bern eine Abteilung für Gleichstellung vor allen Geschlechter hat? Nein, habe ich nicht. Was bietet es denn so an? Mega coole Sachen einfach. Es also, sind verschiedene Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie bieten unter anderem ein Mentoring-Programm für junge Wissenschaftlerinnen an. Sie unterstützen Vereinbarkeit vom Studium, vom Beruf und von Familie. Und zusätzlich setzen sie sich auf gegen Diskriminierung ein. Mega cool, nicht? Finde ich auch. Also, mega zeitgemäss und richtig und wichtig, dass das die Uni Bern macht.